Heute stelle ich euch Mellis AKG vor. Mellis habe ich auf Instagram entdeckt und war sofort begeistert, wie unkonventionell und offen sie ihre Behinderung thematisiert. Auf ihrem YouTube-Kanal schreibt sie selbst, durch meine spastische Gehbehinderung habe ich sehr viele Erfahrungen im Leben gesammelt. Und diese Erfahrungen teilt sie nun mit ihren Zuschauern. In Form von Vlogs und Let's Talks. Darum meine Empfehlung, Abonniert sie auf Instagram und auf Youtube. Reinschauen lohnt sich!